Hallo, äh, ich bin gerade hier in Tsengigi, ja. also ich werde heute die Kunden abholen am Hafen von Bangsal, also Singigi ist ja etwa 20 Minuten äh, bis zum Bangsal hin, ja? aber es ist ja noch nicht so ganz optimal zur Zeit. Es fängt gerade, also Tourismus fängt gerade an, bei uns hier gerade nach, dem, nach der Pandemie. Und wir hoffen, dass es dann schon mehr Touristen hier zu uns kommen. Ja. Und äh, heute fahre ich hier zum zweiten Mal zum Hafen. Also nach zwei Jahren, dann komme ich jetzt zum zweiten Mal hier zum Hafen. Und ja, dann der Hafen ist etwas äh, beschäftigter geworden und dann ich hoffe, dass äh, wir mehr Gäste haben Garten, ja. Und ja, dann schauen wir mal, wie Asunigi aussieht, ja. Gerade Richtung Hafen und dann so sieht Asunigi aus, ja. Und äh, ja, ist noch...